Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Mal seit langer Zeit wieder auf YouTube und wie ihr seht, aus dem neuen Office heraus. Und wir wollen uns heute mal mit einem mega interessanten Thema beschäftigen. Und zwar Amazon FBA während oder nach der Corona-Krise. Und diese ganzen Probleme von Hersteller- und Produktionsproblematiken, Amazon-Restriktionen, verändertes Such- und Kaufverhalten von Nutzern und natürlich erhöhte PPC-Kosten, wollen wir uns jetzt einmal im Detail anschauen. Also, lass uns direkt mal rein starten. Ja, wir haben ja gerade über die Amazon-Restriktionen und Problematiken, vor denen viele Amazon-FBA-Händler stehen, gesprochen. Und diesen Teufelskreis wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Es fängt, wie gesagt, an mit den Produktionsproblemen bzw. Herstellerproblematiken. Weiter geht es natürlich dann mit den Amazon-Restriktionen. Das heißt, das sind die Problematiken, die Amazon an uns Händler verhängt hat. Und natürlich einer der größten Punkte, das veränderte Suchverhalten und Kaufverhalten der Kunden. Und dann natürlich das aggressivere PPC-Verhalten, welches wir momentan auf Amazon finden. Aber wir wollen uns das jetzt einmal ganz genau im Detail anschauen. Und dafür fangen wir einfach mal an mit den Hersteller- und Produktionsproblematiken. Hierfür haben wir Statistiken hinzugezogen von Statista und anderen Instituten, die das ganz normal analysiert haben. Und hierbei haben wir echt festgestellt, dass wirklich nur effektiv ja, 10% aller Unternehmen weltweit wirklich komplett von diesem corona von diesen Corona-Problematiken betroffen sind. Das heißt, 10% der Unternehmen haben wirklich extreme Einbuße, wie zum Beispiel die Reisebranche, die wir jetzt mitbekommen. Andere Unternehmen haben, leiden natürlich auch darunter, haben auch vielleicht andere Standbeine in anderen Bereichen, die das Ganze irgendwo wieder auffangen. Das heißt, es ist jetzt nicht so gemeint, dass nur 10% der Unternehmen überhaupt einen Schaden erlitten haben. Es haben viel, viel mehr Unternehmen Schäden erlitten, aber am Ende des Tages gibt es nur 10%, die wirklich entweder pleite gehen, kurz vor der Insolvenz stehen, oder halt wirklich Riesenprobleme haben. Alle anderen Unternehmen werden wahrscheinlich diese Wirtschaftskrise komplett überstehen. Das zeigt uns natürlich auch, dadurch, dass natürlich Corona und all diese Themen jetzt auch mittlerweile etwas gelockert werden und auch in China das Ganze wieder etwas lockerer gesehen wird, die Leute wieder regel, also regelmäßig arbeiten, einfach, dass es jetzt erstmal wieder bergauf geht und die Unternehmen, die jetzt noch bestehen, vielleicht auch in Zukunft bestehen werden. Wenn man sich aber die Produktionsprobleme und die Herstellerprobleme wirklich mal im Detail anschaut, dann resultieren diese einfach aus dem Grund, dass natürlich Corona in China ausgebrochen ist und logischerweise dort sage ich mal dass der größte Schaden was Produktions- und Hersteller oder generell Umsätze betrifft einfach passiert ist. Ne? Weil wir sind natürlich diejenigen, die davon betroffen sind. China als größtes Exportland durfte halt keine Ware mehr teilweise exportieren. Die Hafen standen wirklich vier Wochen still, weshalb wir einen Verzug ungefähr von vier bis sechs Wochen jetzt einfach in unseren Liefer, in unserer Supply Chain einfach drin haben. Diese müssen wir versuchen einfach über das ganze Jahr wieder auszugleichen. Aber ich sag mal so, wenn ein Unternehmen es nicht schafft, Umsätze von vier bis sechs Wochen zu überbrücken, dann ist das Unternehmen eh meiner Meinung nach nicht berechtigt, am Markt zu sein. Gewisse Rücklagen sollte jedes Unternehmen irgendwo haben, um solche Krisen auch zu überstehen. Und es gibt viele andere Länder, die, sag ich mal, mehr vorbereitet waren als wir in Deutschland... und deshalb die Krise deutlich besser überstanden haben als wir oder beispielsweise die USA oder sonst wer. Wir sollten uns vielleicht auch da mal ein Beispiel daran nehmen, sein Unternehmen jetzt mal wirklich anzuschauen... und komplett auf dieser Basis zu sanieren, sodass halt in Zukunft einfach, falls irgendwann nochmal was kommt... oder eine zweite Welle kommt, das Ganze einfach auf besseren Beinen dasteht. Geht's aber weiter mit dem zweiten Punkt. Und zwar sind das die Restriktionen, die Amazon an uns gegeben haben. Egal, ob die Herstellerprobleme jetzt wirklich gelöst sind und die Produktionsprobleme ja auch wieder laufen, die Produktionszyklen auch wieder laufen, ist es ja so, dass Amazon eine gewisse Zeit, ungefähr nochmal sechs bis acht Wochen, diverse Restriktionen an uns verhangen hat. Was meine ich damit? Waren konnten teilweise nicht angeliefert werden, beziehungsweise Artikel, die schon mal auf Amazon verkauft worden sind, nur in bestimmten Mengen, anhand des Absatzes gemessen. Das hat Amazon gemacht, um halt Grundversorgungsmittel zu priorisieren. Das heißt, Grundversorgungsmittel wurden einfach, sollten, Hauptbestandteil des Lagers werden und halt nicht andere Artikel, die eigentlich nicht wirklich in der Corona-Krise vonnöten sind, wie, wie gesagt, die Lagerplätze für die wichtigen Artikel wegnehmen. Was meiner Meinung nach komplett verständlich ist, Amazon wurde wahrscheinlich dazu verleitet, ist aber nichtsdestotrotz eine gute Entscheidung gewesen, dass sie das Ganze mitgemacht haben. Denn in einer Krise wie diese, wo es wirklich um Menschenleben geht, sollte man halt auch andere Dinge einfach ähm, beachten, als nur, sage ich mal, sein Gewinn, Return oder sonst irgendwas. Ja? Das heißt, ich fand es persönlich jetzt nicht so schlimm, mich hat es jetzt auch nicht so krass getroffen in der Thematik. Aber ich verstehe natürlich Händler, die gar nicht mehr anliefern konnten oder teilweise totes Kapital haben. Aber auch aus dieser Problematik sind wir mittlerweile komplett raus. Amazon lässt zum größten Teil die größten Kategorien wieder zu und lässt wieder ganz normal anliefern. Das heißt, hier stehen wir auch vor keinem Problem einfach mehr. Kommen wir aber zum dritten Punkt, was definitiv einer der wichtigsten Punkte ist. Und das wird sich auch in Zukunft noch ändern. Ja? Denn wir haben durch diese Corona-Krise wirklich komplett verändertes Denken. Verhalten von Nutzern und Käufern bekommen. Kunden denken auf einmal ganz anders drüber nach. Sie verändern ihr Kaufverhalten, ihr Suchverhalten. Gerade ist es jetzt auch so, dass die Leute, die Unternehmen immer affiner für Homeoffice werden und in diesem Punkt beispielsweise jetzt kaum Leute mehr nach Fitness-Gear gesucht haben, sondern eher nach Home-Gym-Gear. Das heißt, man sollte über seine, Listing gehen, über seine Listings gehen und diese einfach mal versuchen anzupassen und versuchen, diese zu optimieren, auf die Corona-Krise basieren. Sobald das irgendwann vielleicht sich wieder verändert, man muss den Markt immer im Überblick haben, sollte man natürlich schauen, dass man das wieder zurückändert oder eventuell beides abdeckt. Aber Fokus sollte gerade definitiv das veränderte Kaufverhalten und Suchverhalten sein. Dafür könnt ihr euch beispielsweise Google Trends angucken oder Autosuggest-Funktionen von Google oder Amazon. Diese bilden meist dieses Suchverhalten dann ab und geben euch mögliche Einblicke in wirklich das Kaufverhalten der Nutzer. Ansonsten achtet, schaut euch mal eure Listings an. Schaut mal, ob ihr da, wie gesagt, jetzt etwas verändern kann, was vielleicht mehr auf diese Home-Thematik trifft, weil die Leute sind natürlich vorsichtiger geworden. Das wird auch in Zukunft noch so bleiben. Sei es jetzt in der Reisethematik. Ist es ist nicht so, dass in drei Monaten wieder erholt werden wird. Das wird nicht passieren. Es werden nicht alle Leute in drei Monaten reisen, weil die Angst einfach noch immer besteht. Es gibt Leute, die in dieser Krise Freunde, Bekannte, Familie verloren haben und dadurch ist es einfach so, dass diese Angst einfach noch eine diverse Zeit mit uns bleiben wird. Ich weiß nicht, wie lange es geht, ob sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre ist oder so, aber so lange wird es das ganze Verhalten. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir noch in einem Jahr sehen werden, dass Leute teilweise jetzt vereinzelt noch immer mit Masken rumlaufen werden. Und wenn das so ist, dann wird sich das Kaufverhalten noch immer nicht komplett zurückgebildet haben. Oder dadurch wird es sich vielleicht noch mehr verändern, weil halt äh, sich, sage ich mal, die komplette Digitalisierung hierdurch einfach nochmal einen ganzen Sprung nach vorne gemacht hat und diese ganze Home-Thematik einfach immer wichtiger wird. Falls ihr in diesen Bereichen aktiv seid, versucht einfach eure Listings anzuschauen und das Ganze zu überarbeiten. Kommen wir zum vierten Punkt, das ist wichtig, wenn ihr schon auf Amazon verkauft und das ist einfach die extrem hohen PPC-Kosten. Es ist natürlich so, dass durch diese Corona-Krise wirklich jetzt, Deutlich sich Dinge verändern. Ja, es fallen Händler weg, neue Händler kommen dazu, andere steigen in andere Kategorien rein. Dadurch ist einfach mehr Trubel in diesen Kategorien, mehr. Rotation drin und dadurch ist, sage ich mal so, dass jetzt diverse Händler, die schon länger verkaufen, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt Fokus im PPC-Markt sind oder andere dazukommen, die gerade irgendein Produkt da hatten und jetzt, wie gesagt, schauen müssen, dass sie diese Artikel andersweitig zum Beispiel auf Amazon loswerden und dadurch natürlich keine Ahnung vom PPC haben. Diese Menschen machen das PPC einfach auf Amazon relativ kaputt, weil sie einfach irgendwelche Gebote, irgendwelche Budgets angeben, die komplett unrealistisch sind. Und das bringt natürlich euch dazu, einfach in euren PPC-Rankings etwas abzusteigen. Das heißt, jeder von euch, der schon dort verkauft, sollte all sein PPC-Ranking einmal komplett analysieren, anschauen und gucken halt, ob das Ganze sich verändert hat, ob es negativer geworden ist, profitabler und eventuell Anpassungen machen. In den meisten Fällen werden diese Anpassungen einfach deutlich aggressiver sein. Das heißt, ihr müsst eure Gebote erhöhen, die Budgetmaximierung aufheben und Amazon die Möglichkeit geben, euch wieder an die Positions zu ranken, wo ihr eigentlich hin wollt. Denn wenn ihr wirklich Einbuße durch solche Probleme erhalten habt, durch PPC-Einbuße, dann müsst ihr gucken, dass ihr das wieder auf Fahrt bekommt und diese Händler wieder von ihrem Thron stürzt. Weil da sind teilweise Händler dabei, die einfach 10 Euro Gebot, weil sie keine Ahnung von Amazon, zu haben eingeben und dann einfach nutzlos Geld ausgeben und ihr müsst einfach, keine Ahnung, 11 Euro bieten, gefühlt, damit ihr über die erscheint und dabei macht das für euch gar keinen Sinn. Und das sind solche Probleme, die müsst ihr einfach jetzt euch anschauen, eure einzelnen Produkte, Kampagnen analysieren und schauen, dass sich das Ganze halt, wie gesagt, zum Positiven wieder verändert. Der CPC wird sicherlich etwas reduziert werden, meiner Meinung nach, aber die globalen PPC-Kosten werden langfristig gesehen jetzt erhöht werden. Davon bin ich definitiv überzeugt. So, das war eigentlich schon der Teufelskreis und viele Punkte, die wir da gesehen haben, können wir ja schon jetzt raushebeln. Hersteller, Produktionsproblematiken sind halt einfach nicht mehr vorhanden. Die Hersteller wollen den Umsatz selber nachholen und nehmen wieder Aufträge ganz normal an. Das ist ein guter Punkt. Genauso Amazon-Restriktionen existieren eigentlich auch nicht mehr. Das Einzige, was uns jetzt noch begleitet, ist das veränderte Kauf- und Suchverhalten der Nutzer, was wir aber beeinflussen können, indem wir unsere Listings überarbeiten und die veränderten PPC-Preise, PPC-Kosten. Hier müssen wir einfach schauen, dass wir das Beste aus dieser ganzen Situation machen. Aber wenn ihr eure Kampagnen anschaut, werdet ihr definitiv relativ viele Keywords merken, die sich verändert haben. Die könnt ihr rauskicken, neue vielleicht hinzupacken. Auch da, wenn ihr die Listings überarbeitet, könnt ihr nochmal das PPC gleichzeitig überarbeiten und dann habt ihr von diesem Problem, merkt ihr da eigentlich auch nicht mehr so viel. Zu guter Letzt möchte ich aber nochmal auf ein Fazit eingehen, denn Elon Musk hat am Anfang der Corona-Krise gesagt, dass diese Corona-Krise eigentlich gar keinen großen wirtschaftlichen Schaden hat. Ich, es ist nicht komplett meine Meinung, aber es ist halt so, dass in dieser Krise wirklich eine Bereinigung von schlechten Unternehmen. Unternehmen stattfindet. Was meinte er damit? Unternehmen, die sowieso kurz vor der Insolvenz standen oder Probleme haben, das sind diese 10% Unternehmen, die ich am Anfang angesprochen habe. Diese Unternehmen werden jetzt teilweise nicht mehr existieren, werden bereinigt. Es gibt natürlich auch Fälle, die ich mal, davon betroffen sind, wie Vorzeigeunternehmen wie die Lufthansa oder sowas, die auch davon betroffen sind und gar nichts meiner Meinung nach dafür können. Aber schlechte Unternehmen wie beispielsweise Vapiano, was schon seit Jahren nur rote Zahlen schreibt oder sowas, die gehören meiner Meinung nach eher zu, einer The zu einem Thema schlechte Unternehmen. Und da finde ich gut, dass eine Bereinigung stattfindet. Und wenn man das Ganze jetzt noch auf Amazon bringt, ja, dann wird auch dort eine Bereinigung stattfinden. Und das ist gut für uns. Nutzt das Positive daraus, denn was wird, was wird passieren? Schlechte Unternehmen fliegen raus. Unternehmen, die Preise, Preise drücken, die immer unterbieten, hijacken oder sonstige Probleme, schlechte Artikel anbieten beispielsweise und nur schlechte Bewertungen bekommen. All diese Unternehmen werden komplett ausgelöscht. Und das ist, wie gesagt, jetzt schon Fakt. Es findet jeden Tag ein Umschwung an Händlern statt. Und das, davon werden wir langfristig profitieren, dass diese schlechten Unternehmen jetzt einmal rausgelöscht werden und die guten Unternehmen, die wirklich gute Produkte und einen Mehrwert für die Menschen bringen, einfach bestehen bleiben. Und alles in allem würde ich sagen, wenn man sich das so anhört, ist die Corona-Problematik für uns Amazon-Händler eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich sage immer, der beste Zeitpunkt zu starten war vor fünf Jahren, der zweitbeste ist heute. Also wenn ihr gerade überlegt, das Ganze zu machen, dann habt keine Angst vor Corona oder sagt, ich warte ab, sondern startet direkt rein. Denn wie gesagt, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wir würden uns über jeden Support freuen. Wenn ihr Anliegen habt oder so, Könnt ihr euch gerne bei uns melden oder uns einfach mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Ganze eigentlich seht. Ansonsten würde ich sagen, bis bald, euer Anthony.